Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 55 Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend bundesweit hervorragende Ressourcenausstattung der hessischen Schulen, Drucksache 19 /6677, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Erster Redner ist Kollege Schwarz für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! So viel Geld für gute Bildung wie nie zuvor, so viele zusätzliche Stellen wie nie zuvor, so viele Lehrerinnen und Lehrer wie nie zuvor, so viel gehaltene Unterrichtsstunden wie nie zuvor, bei zeitgleich so wenigen Schülern ohne Abschluss wie nie zuvor, das zusammengebunden macht einen der erfolgreichsten Schulstarts dieses Landes möglich. da sind wir stolz. Drauf, meine Damen und Herren. Die Rekordinvestitionen zum Schuljahr 2018 und 2019 zeigen, dass die hessischen Schulen besser dastehen als jemals zuvor. Das will ich auch nicht unerwähnt lassen. Meine Gespräche mit den Leitern von staatlichen Schulämtern, mit Schulleiterinnen und Schulleitern und Kolleginnen und Kollegen zeigen, die Situation in den Klassenzimmern an den Schulen ist prima, weil da unter Garantie gleich wieder von der Opposition versucht wird, ein anderes Bild zu zeichnen. Gehen Sie in die Schulen. Die Situation ist so, wie ich sie gerade beschrieben habe, und nicht, wie Sie immer suggerieren. Meine Damen und Herren, das Ganze ist kein Zufall, sondern das Ergebnis unserer planvollen Politik. Wir setzen Schwerpunkte, und wir handeln konsequent. Lassen Sie mich zu einzigen Schwerpunkten etwas sagen. Ja, die Investitionen. Kein anderes Bundesland, kein anderes Bundesland hält 105 Lehrerversorgung vor. Kein anderes Flächenland gibt so viel Geld pro Kopf für Bildung aus wie Hessen, nämlich 1.495 €. Kein anderes Bundesland hat einen Zuwachs an Bildungsinvestitionen in den Jahren 2005 bis 2016 von 56 geleistet. Das Ganze macht eine perspektivreiche Zukunft für unsere Schülerinnen, unsere Schüler und die Schulen aus. Meine Damen und Herren. Und deswegen ist die Situation im Land Hessen ist deutlich besser als in allen anderen Bundesländern. Die beste Lehrerversorgung in Deutschland. Um die Grundunterrichtsversorgung zu gewährleisten, brauchen wir 38.000 Stellen. Wir halten 54.100 Stellen vor. Das sind 16.000 drüber. Das ist bei 80.000 Schülerinnen und Schülern die wir heute weniger haben als noch zu ihrer Zeit, ein Saldo von 10.000 Stellen obendrauf. Das heißt, die Situation ist in der Tat besser denn je. Und da sollten wir reden. Meine Damen und Herren. Wir haben für alle was dabei. Reden wir über Chancengerechtigkeit. Ja, die Situation an Schulen ist unterschiedlich. Im ländlichen Raum ist sie anders als in Ballungszentren. Deswegen bedienen wir die Schulen mit dem, was sie brauchen. Da haben wir 540 Stellen über die sozial indizierte Lehrerzuweisung, wo genau punktuell geholfen und unterstützt werden kann. Wir haben 700 Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte, die wir für 1.300 Schulen vorhalten. Im Übrigen die Bewerbersituation auf diese Stellen ist ebenfalls gut. Das ergeben zumindest meine Gespräche mit den staatlichen Schulämtern. Mehrfachbewerbungen aufstellen, die wirklich qualifizierte Bewerber abgegeben haben, da sind wir froh darüber. Im Bereich des Ganztags haben wir einen wirklich riesengroßen Schritt nach vorne gemacht. Fast 3.000 Stellen investieren wir in die Ganztagsbetreuung an den hessischen Schulen. Über 70, über 70 der hessischen Schulen sind im Ganztagsprogramm drin. Das sind von den rund 1.800 Schulen 1.555. Der Hit ist unser Pakt für den Nachmittag. Das ist der Hit. Mittlerweile drei Viertel. Mittlerweile sind drei Viertel, Herr Kollege Rudolph, aller Schulträger sind dabei. Über 200 Schulen machen da mit. Übrigens auch Schulträger, die Sie mit Landräten zu verantworten haben, die sehen das übrigens genauso wie wir. Und unser Prinzip ist und bleibt Angebotsvielfalt, Wahlfreiheit, Bedarf nach den jeweiligen lokalen Erfordernissen. Nicht. Jawohl. Nicht, wie Sie es wollen, mit dem Knüppel oben drauf. Alle müssen das Gleiche machen. Schickt die Kinder morgens um 7.30 Uhr in die Schule. Ihr dürft sie erst wieder um 17 Uhr abholen. Das machen wir nicht. Wir machen das mit den Eltern, wir machen das mit den Familien und mit der Region. Meine Damen und Herren, das will ich auch sagen. Für unsere Bildungserfolge ist die Grundlage und auch die Maxime unseres Handelns gute Deutschkenntnis gute Deutschkenntnis wird vermittelt von zusätzlich 2.400 Lehrerinnen und Lehrern Das passt zu unserem Gesamtsprachförderkonzept mit den erfolgreichen Vorlaufkursen. Seit 2002 und 2003 haben über 125.000 Schülerinnen und Schüler teilnehmen können. Das wirkt. Wir haben einen deutlich, deutlich besseren Wert an denjenigen Schülerinnen und Schülern, die den Sprung von der ersten in die zweite Klasse unfallfrei hinbekommen. Diejenigen, die wiederholen müssen, sind um 80 zurückgegangen. das Ganze ist flankiert, auch durch unser Pilotprojekt des Einführungs eines Grundwortschatzes in Deutsch und des Einforderns eines von vornherein korrekten Schreibenlerns korrekt lesen und korrekt aussprechen. Das ist die Grundlage des Erfolges in allen Schulfächern. Und da handeln wir sehr konsequent, meine Damen und Herren. Ja, das kann man auch applaudieren. Das ist genau die Sache. Oh, meine Damen und Herren. Es führt dazu, dass wir von allen Bundesländern die niedrigste Schulabbrecherquote haben. Der Bundestrend steigt 5,8 auf 5,9 Im Lande Hessen ist es anders, dank unseres konsequenten Handels. Da sinkt der Wert derjenigen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, von 4,9 auf 4,2 Grund dafür ist unser Erfolgsmodell von Busch. Da wird ganz direkt die Verbindung Praxis und Schule zum Erfolg. Praxis und Schule, die Kombination, die zum Erfolg führt, führt auch eine zur Stärkung der dualen Bildung. Für uns ist nämlich klar, duale Ausbildung und akademische Bildung sind gleichwertig. Dort unterstützen wir die Schulen und damit auch die Wirtschaft an allen Stellen, wo es erforderlich ist, durch Maßnahmen wie die BÜA oder unser Gütesiegel Berufs- und Studienorientierung, die wir im Übrigen auch mittlerweile an den Gymnasien installiert haben. So und weil mir jetzt nur noch zwei Minuten bleiben, jetzt reden wir noch einmal davon, was die SPD so macht. Die SPD stört die Schulen an der Arbeit. Was macht die SPD? Sie belästigt die Schulen zum Schulstart und anderem in Frankfurt. Dort wird bei der Einschulungsfeier eine Brotdose verteilt. Dort werden Parteilogos verteilt. Die Schulleiterin Katrin Ahl, Schulleiterin der Comenius-Schule am Nordend distanziert sich von dieser Aktion. Ihr Hausrecht endet allerdings an der Schultür. Vor der Schulpforte wurde dann fleißig weiterverteilt. Da sollte die SPD einmal darüber nachdenken, ob es angemessen ist, ein solches Durcheinander zum Schulstaat zu, zu provozieren. Lassen Sie die Schulen ordentlich arbeiten. Und was, macht, was macht die Opposition ansonsten? Kein Konzept, keine Idee, außer mehr oder weniger klugen Zwischenrufen, Herr Kollege Merz, außer mehr oder weniger klugen Zwischenrufen. Sie fordern neue Statistiken, Sie fordern zusätzliche Bürokratie und belasten damit die Schulen. Andere Ideen formulieren Sie nicht. Bei uns in Hessen sieht es anders aus. Wir sind erfolgreich. Im Vergleich zu anderen Bundesländern, wie wir nach Berlin schauen, dort ist ja Sodom und Gomorrah bei Rot, Rot und Grün, dort werden Lehrer ausgebildet innerhalb von sieben Tagen in einem Crashkurs, ausgebildet. dort gibt es von 2700 Neueinstellungen 1000 Laufbahnbeamte, alle anderen machen irgendwas, aber haben nicht die Grundlagen, die eigentlich erforderlich sind, die sie immer einfordern, und auch Heinz Peter Weidinger. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes listet einmal die Situation in der Republik auf. Wie sieht es denn aus? Er nennt als Problemfälle zwölf von 16 Bundesländern. Hessen ist ausdrücklich nicht dabei. Saarland, Herr Kollege Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Ende. Vorletzter Satz sagen wir, Hessen ist nicht dabei und damit das Größte der vorgenannten Länder. Wir machen nämlich eine prima Arbeit, und die wollen wir fortsetzen mit Rekordinvestitionen in Bildung, die wir kontinuierlich fortsetzen werden. Wir haben so viele Lehrer wie nie zuvor, bei so wenigen Schülerinnen und Schülern wie nie zuvor. Da sind wir stolz. drauf. Auf uns können sich die Schulen und die Schülerinnen und Schüler in Hessen verlassen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schwarz. – Das Wort hat der Abg. Christoph Degen, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach der eigentlich die Spielsaison der eigentlich sehr sehenswerten Hanauer Märchenfestspiele sei vorbei. Dass der Kollege Schwarz jetzt hier noch einmal ein Gastspiel gibt, war mir nicht bekannt, meine Damen und Herren, denn nichts anderes ist das als eine Geschichte aus dem Reich der Märchen der angeblich hervorragenden Unterrichtsversorgung und Ressourcenausstattung in Hessen. Meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen wirklich sagen, ich bin eigentlich dankbar, dass die Wahlperiode bald endet, weil auf diese realitätsferne Selbstbeweicherung habe ich wirklich keine Lust mehr. Die Stimmung an den Schulen nach fast 20 Jahren CDU ist so schlecht wie nie. Lehrermangel und Unterrichtsausfall sind an der Tagesordnung und Überlastungsanzeigen allein im letzten Schuljahr 95 Stück von 95 Schulen mit vielen, vielen Lehrkräften dahinter sind ein Zeichen für sich. Meine Damen und Herren. Wenn Sie sich davon rühmen, dass so viele Stellen geschaffen wurden. Es geht ja gar nicht um Lehrer und Köpfe dazu komme ich noch. Die Frankfurter Neue Presse hat kürzlich getitelt: Mehr Schüler brauchen mehr Lehrer. Natürlich. Und wenn Schule länger dauert, dann können sogar die Schülerzahlen zurückgehen. Sie brauchen trotzdem mehr Lehrer, wenn sie mehr ganztägig arbeitende Schulen haben, meine Damen und Herren. In jeder Zeitung können Sie lesen, dass wir einen Lehrermangel haben, besonders an Grund- und Förderschulen. Aber nicht nur dort, meine Damen und Herren. Da wir ja auch über den Schuljahresbeginn reden, ich habe hier eine. Ein Facebook-Post vom 6. August, das ist der erste Schultag gewesen, meine Damen und Herren, von einem Gymnasium im Main-Taunus-Kreis. Das hat hier auf Facebook dafür geworben. Ich lese kurz vor: Die So-und-So-Schule sucht dringend und ab sofort L3-Studierende ab dem vierten Fachsemester, die in den Klassen fünf bis neun in den Fächern Kunst, Mathematik, und Physik unterrichten möchten, meine Damen und Herren. Es, geht hier nicht, es geht hier nicht um irgendwie Nachmittagsangebote, um Zusatzangebote, es geht um Grundunterrichtsversorgung, meine Damen und Herren, die Sie nicht mit qualifizierten Lehrkräften abdecken können. Kollege Degen, der Kollege Schwarz wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Also gut. Meine Damen und Herren, CDU und Grüne missbrauchen ein Instrument, das als Ausnahme gedacht ist. Das als Ausnahme gedacht ist um die Unterrichtsversorgung überhaupt noch sicherstellen zu können, meine Damen und Herren, indem sie auf Studierende und auf laien die auf Lehrkräfte stellen, sitzen, meine Damen und Herren. Das ist inzwischen eigentlich an fast allen Schulformen so. Eine Gesamtschule in Südhessen musste die ganze erste Woche des der Schulbeginns mit Klassenlehrerunterricht von 8 bis 12.30 Uhr unterrichten lassen, weil einfach drei wenige Tage vor Schuljahresbeginn noch einmal drei Lehrkräfte komplett abgesagt haben, die einspringen wollten. Es unterrichten über zehn Lehrkräfte, die keine studierten Lehrer sind, Grafikdesigner, Kunstpädagogen, wie auch immer. All das meine Damen und Herren, ist Zeichen des Lehrermangels in Hessen. Viel dramatischer ist es noch an Grundschulen. und Sie können ja eigentlich fast jede Grundschule darauf ansprechen. Ich habe einmal eine hier gefunden im Rhein-Main-Gebiet gefunden. Ein Drittel aller Lehrerstellen sind von Studierenden besetzt, meine Damen und Herren. Ein Drittel aller Lehrerstellen. Da können Sie am Ende Herr Minister, statistisch rechnen, dass hier eigentlich nur die Zuschläge davon betroffen sind. Das betrifft aber nicht die einzelne Schule. Hier ist es ein Drittel. Und jetzt schon ist eine der wirklich qualifizierten Kolleginnen schwanger und die Schulleitung macht sich jetzt schon Gedanken, hat schlaflose Nächte, wie sie zum Januar hier eine neue Kraft finden kann. Vermutlich wird es auch hier nur auf eine Studierende hinauslaufen. In Nordhessen genauso. Auch da sind Lehrkräfte ohne Ausbildung, maximal mit ersten Staatsexamen, wenn überhaupt, an Förderschulen ebenso. Ich habe ein Beispiel aus Nordhessen. Da sind fünf Stellen an einer Förderschule wirklich nur mit Quereinsteigern ohne Lehramt besetzt, ohne ausgebildete Lehrkräfte. Das ist besonders dramatisch. Hier bringt Ihnen auch die Fachlichkeit eines Diplomphysikers nichts. Sie brauchen echte Pädagogen, gerade im Bereich der Förderschulen und in der Inklusion. Es gibt auch genug Fälle, auch da habe ich viele Beispiele, da schicken die Beratungs- und Förderzentren, weil sie sonst niemanden haben, einen studierten Erziehungswissenschaftler, gerade frisch von der Uni, an die Grundschule, um der Grundschullehrkraft zu erklären, wie die Inklusion funktioniert. meine Damen und Herren. Da ist keine diagnostische Ausbildung, keine Sonderpädagogik, an das kann so nicht sein. Das müssen wir dringend ändern, meine Damen und Herren. An den beruflichen Schulen. An den beruflichen Schulen. Auch da können Sie im Grunde mit jeder Schule sprechen, die vor allem im Bereich Elektrotechnik unterrichtet. Ich habe eine Schule getroffen. Da muss 50 des Elektrotechnikunterrichts muss von Studierenden gegeben werden. Der Schulleiter hat selbst eine Klassenleitung übernommen, weil er einfach sagt: Ich kann die Leute ja nicht noch denen noch die Klassenleitung übertragen. Das ist der Zustand an hessischen Schulen zum Schuljahresbeginn, meine Damen und Herren. Und all das ist Zeichen von 19 Jahren Regierung der CDU in Hessen. Und wenn dann die Tagesschau schreibt: Nur zwei Wochen Crashkurs und dann Lehrer, ja, meine Damen und Herren. Man könnte ja fast froh sein, dass es gibt in Hessen überhaupt zwei Wochen Crashkurs für die pädagogischen Laien, gibt, wenn sie auf solche Beiträge geschickt werden. Es gibt nichts, keine Grundqualifikation für die pädagogischen Laien, die hier in unseren Schulen unterrichten, meine Damen und Herren. Und dann kommen wir mal, weil Sie meinen ja wahrscheinlich, alles das sei alles irgendwie wahrscheinlich spd schulleiter oder vielleicht GW-Funktionäre. Kollege Schwarz ist da immer sehr schnell in seinem Urteil. Ein paar Zahlen. Kollege Wagner, auch wieder vom Institut der deutschen Wirtschaft. Weil, wenn, ich Gewerkschaftszahlen, wenn ich Gewerkschaftszahlen bringe, wissen Sie ja, ist die fünfte Kolonne aus Sicht der CDU. Also nehme ich mal das Institut der deutschen Wirtschaft. Pro Kopfausgaben. -Kopf Hessen weist Bildung im öffentlichen Ausgabeverhalten, die drittniedrigste Priorität aller Bundesländer zu. Die Relation der Bildungsausgaben pro Teilnehmer zu den Gesamtausgaben ist unterdurchschnittlich. Und an den Grundschulen. Da, wo das Fundament gelegt wird, kommen im Jahr 2016 rechne ich auf eine Lehrkraft 16,9 Schüler, der Bundesschnitt ist 16,3, im Sekundarbereich 1 ohne die Gymnasien. Vielleicht der Schwarz sind Sie immer noch an den Gymnasien. Ohne Gymnasien weist Hessen sogar die schlechteste Lehrer-Schüler-Relation aller Bundesländer auf. Meine Damen und Herren. Das sagt das Institut der deutschen Wirtschaft. kommen wir auch zum Thema Wochenstunden und zu Ihrer angeblich so tollen Lehrerversorgung. Herr Kultusminister hat mir selbst auf eine Anfrage geantwortet, wie das an den Grundschulen ist. Hessen hat eine Pflichtgrundunterrichtsversorgung von 92 Stunden, die ein Grundschüler Klasse 1 bis 4 hinter sich hat. In Hamburg sind es übrigens 108. Und einen einfachen Dreisatz habe ich gelernt, auch wenn ich unter Rot-Grün zur Schule gegangen bin. Hessen, wenn ich das hochrechne, meine Damen und Herren, dann hat Hessen eine Grundunterrichtsversorgung in den Grundschulen im Vergleich zu Hamburg von 85 meine Damen und Herren. Wenn ich dann noch 5 Zuschlag rechne, komme ich gerade mal über 90 an. Da ist deutlich noch Luft nach oben, meine Damen und Und wenn ich zum Thema Ganztagsschule komme, auch da sagt der Bildungsmonitor ganz klar, 33,3 der hessischen Grundschüler lernten im Jahr 2016 in einer offenen oder gebundenen Ganztagsschule. Der Bundesschnitt ist 40,8 äh, Kollege Rudolph hat mir gerade einmal ein Beispiel zugerufen. Der Schwalm-Eder-Kreis ist zwar nicht im Pakt für den Nachmittag, aber es hat auch einen Grund, weil auf die Abfrage keine einzige Grundschule am Pakt für den Nachmittag teilnehmen wollte. Und das, der Pakt für den Nachmittag ist keineswegs ein Erfolgsmodell, er ist ein Flop, weil es am Ende. Am Ende ein Schulgeld am Nachmittag ist und keine echte, qualitätsvolle, kostenfreie Bildung den ganzen Tag. Kollege Degen, der Kollege Schwarz versucht es noch einmal, Sie ich zu ich, dass ich gerne den Kurs der Auch ich beim Anteil der Bildungsausländer, sagt das Institut der Deutschen Wirtschaft, an den Studierenden befindet sich Hessen unter dem Durchschnitt der Bundesländer 9 im Vergleich zu 9,9 Auch da meine Damen und Herren, gibt es einen großen Nachholbedarf bei Bildungschancen, gerade bei den Menschen, die nicht so gut im Deutsch sind und die hergekommen sind, da gibt es eine lange noch keine Chancengleichheit. Zum Unterrichtsausfall. Auch da ein Beispiel aus einem anderen Land. Rheinland-Pfalz hat 1.300 Stunden der mobilen Vertretungsreserve. Hessen hat gerade einmal 300 Der Kultusminister ist nicht einmal bereit, Unterrichtsausfall zu erheben. Und Wenn man immer nur sagt, man will nichts wissen, kann man auch nichts dagegen tun. Und da sagen wir, wir wollen endlich... Das Schluss ist mit Kultusminister ahnungslos. Wir wollen endlich eine Bestandsaufnahme des Krankenstandes, des Unterrichtsausfalls, auch des Investitionsbedarfs an den Schulen. Das hat alles nichts mit mehr Bürokratie an den Schulen zu tun. Die Daten liegen vor, man muss sie sich wirklich auch nur anschauen. Meine Damen und Herren. Wir, wollen, wir müssen unsere Schulen modernisieren, genauso die Lehrkräfte aus- und Fortbildung brauchen. Wir brauchen endlich Maßnahmen gegen Unterrichtsausfall, für mehr Lehrergesundheit, gegen Überlastungsanzeigen und vor allem für den qualifizierten Quereinstieg, damit wir endlich auch wieder Lehrkräfte qualifizieren und nicht nur Laien zu Lehrerinnen und Lehrern machen. Wir wollen weiter im Ganztag. Wir wollen Qualität statt nur Betreuung. Wir wollen kostenfreien, kostenfreien ganztägigen Unterricht, da wo er gewollt ist, und kein Schulgeld am Nachmittag. Meine Damen und Herren. Wir wollen Schüler. Wir wollen Schulen noch viel stärker nach ihrer Schülerschaft ausstatten mit einem echten schulscharfen Sozialindex. Wir wollen individuelle Förderung wirklich ermöglichen, und Inklusion so zu gestalten, dass sie als Mehrwert verstanden wird und nicht als Belastung der Schulen. Wir wollen echte Schulsozialarbeit anstatt 0,5 Stellen sozialpädagogische Fachkräfte pro Schule. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Meine Damen und Herren. Auch hier gibt es dringend Nachholbedarf. Ich sage Ihnen, wir haben einen Plan für die Zukunft dieses Landes einen Plan für die Zukunft unserer Schulen. Wir wollen unsere Schulen modernisieren und nicht länger über die Vergangenheit reden wie Sie. Meine Damen und Herren, hier müssen wir anpacken. Das werden wir tun nach dem 28. Oktober Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Degen. Das Wort hat die Frau Abg. Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. So. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass der eigene Minister keine Regierungserklärung halten soll, Sie aber hier weiter die Endlosschleife mit Jubelmeldungen abspielen. Ja, ja. So etwas verschlägt einem direkt den Atem. Schämen Sie sich eigentlich nicht, hier so einen realitätsverleugnenden Antrag hier einzubringen? Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich darauf überhaupt antworten soll, denn mehr als ein schlechter Witz ist es ja nicht, was Sie hier zu Papier gebracht haben. Was in Hessen wirklich Sache ist und vor allem wo dringlicher Handlungsbedarf besteht, das werde ich Ihnen morgen im Detail erläutern, wenn unser Setzpunkt hier aufgerufen wird. Aber irgendwie scheint Ihnen unser Antrag schon ein wenig Angst gemacht zu haben. Denn wie ich an der Drucksachennummer sehe, ist dieser Antrag noch eiligst kurz vor Abgabeschluss hinter unserem Antrag eingereicht worden. Ich hoffe, Sie setzen sich dann mit genauso großem Elan und Eifer auch mit der Studie des Forschungsinstituts für Bildung und Sozialökonomie auseinander. Die haben wir nämlich im März in Auftrag gegeben, weil hier immer solche Märchen erzählt werden. Nun liegt die Studie vor, und Sie haben recht, wenn Sie aufgeregt sind, sie enthält nämlich ausreichend Zündstoff. Zu diesem unglaublichen Antrag lassen Sie mich ein paar Fakten nennen. Lehrermangel ist in Hessen ein ganz massives Problem, egal wie viele Stellen Sie bisher geschaffen haben. Es kommt nämlich darauf an, dass diese Stellen auch mit wirklichen Lehrerinnen und Lehrern besetzt werden, und zwar keine, keine bereits Pensionierten und keine noch in der Ausbildung befindlichen. Das zeigt, das zeigt jetzt aber auch, dass den Mangel erst richtig auf, dass Sie das tun. Und skandalös ist es doch, wenn der Kultusminister von über 600 Lehrkräften an den Grundschulen noch nicht einmal weiß, oder wenigstens tut er so, ob und wie sie qualifiziert sind. Der angebliche Ganztag hier in Hessen ist und bleibt eine Mogelpackung. 70 Ganztag das ist ja zum Viren. Es sind 48 aber auch nur dann, wenn das Ganztagsangebot so als solches akzeptiert wird, dass es so ein verlängerter Schultag mit Mittagessen ist und nicht eine wirklich verbindliche Ganztagsschule mit einem qualifizierten Programm. Beim Ganztag kommt es nämlich nicht darauf an, dass Ihre Kinder irgendwie aufbewahrt sind. Ich glaube, das würden Sie auch nicht wollen. Die Eltern wünschen sich ein pädagogisch durchdachtes Ganztagsschulangebot. Das existiert in Hessen z. B. im Grundschulbereich gerade einmal für knapp 1 aller Grundschulen. 1 da wird hier sogar noch von Wahlfreiheit gesprochen. Das ist ein renommiertes Institut. Es Täten Ihnen ganz, ganz gut, wenn Sie einmal auch etwas anderes lesen würden als das, was Sie immer veröffentlichen. Ihre Zahlen sind ja irgendwie sehr wagemutig. Dann reden, wir mal von, dann reden Sie ja auch noch von Chancengleichheit, da platzt einem ja fast Kragen. Alle Studien belegen, dass auch in Hessen der Bildungserfolg ganz massiv vom finanziellen und sozialen Hintergrund der Kinder und Jugendlichen abhängt. Das wissen auch alle, Lehrkräfte, Eltern, Schulleitungen und natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Und Sie, Herr Schwarz, leugnen das und erzählen dann noch etwas über Durchlässigkeit. Die Durchlässigkeit in Hessen funktioniert nur in eine Richtung, nämlich nach unten. Auf einen sogenannten Bildungsanstieg auf eine höhere Schulform kommen mittlerweile über acht Bildungsabstiege auf niedrigere Schulformen. sind übrigens Ihre Zahlen, Ihre Zahl, lesen Sie wenigstens die. Die Tendenz verstärkt sich von Jahr zu Jahr. Dann sprechen Sie in Ihrem Antrag den Lehrkräften ihren Dank aus. Das ist eine besonders gute Möglichkeit. Dann auch also wirklich, Sie verweigern den Grundschullehrkräften eine gerechte Bezahlung nach A 13. Sie ignorieren viele hundert Überlastungsanzeigen und die zunehmenden gesundheitlichen Schäden der Lehrerinnen und Lehrer. In den letzten fünf Jahren sind 3.000 wegen gesundheitlicher Schäden frühzeitig aus dem Schuldienst ausgeschieden. Sie haben den Lehrern Disziplinarverfahren angehängt, wenn sie auf die Straße gegangen sind, weil sie keinen anderen Weg mehr gesehen haben, um sich eine Stimme zu verschaffen. Jetzt nennen Sie das Dank. Das ist ja wahnwitzig. Wir haben in der letzten Woche sowohl mit der Landesschülervertretung als auch mit dem Landeselternbeirat zusammengesessen. Sie teilen unsere Einschätzung in weiten Teilen. Da war der Antrag von Ihnen auch noch nicht einmal bekannt. Vielleicht hätten Sie sich da noch mehr aufgeregt. Dann ist ja auch Pech für Sie, dass der Bildungsmonitor 2018 zwei Tage nach Erstellung Ihres Antrags erschienen ist. Der hätte Sie vielleicht abgehalten von der Idee, hier so etwas einzubringen. Angefangen bei der Lehrer-Schüler-Relation. Bis zur schlechten Ausstattung der Schulen haben Sie damit das noch einmal schwarz auf weiß. Nichts ist damit Spitzenplatz. Nichts ist mit Spitzenplatz. Wir sind sechs letzter Platz im Bundesvergleich. Das Institut für Wirtschaft ist nun wirklich keine linke Institution. Vielleicht lesen Sie das wenigstens. Wir haben Sie jetzt hier schon angefangen zu zu machen. Was Sie hier machen, ist eine versuchte Täuschung der Öffentlichkeit vor einer Wahl. Es ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die dieses Bildungssystem durchlaufen oder in ihm beschäftigt sind. jetzt höre ich damit auf, weil ich laufe bei diesem Antrag wirklich Gefahr, mich hier unparlamentarisch zu äußern. Um in der Sache angemessen und objektiv zu sein, bleibt ja dann morgen noch Zeit, wenn unser Antrag verhandelt wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Abg. Wagner, Aktionsvorsitzender der GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Rituale erleichtern das Leben geben Verlässlichkeit und geben Stabilität. Rituale erleichtern offenbar auch die politische Debatte zum Schuljahresbeginn. Und so diskutieren wir, wie zu jedem Schuljahresbeginn, in den üblichen Schwarz-Weiß-Kategorien. Weil das ja noch nicht reicht und wir am 28. Oktober auch eine Landtagswahl haben, machen wir das jetzt noch einmal besonders extrem. Ob das wirklich der Situation an den Schulen gerecht wird, da habe ich doch sehr meine Zweifel. Da habe ich sehr meine Zweifel. Frau Kollegin Wissler, es ist doch beides richtig. Es ist doch beides richtig. Es wurde in den vergangenen fünf Jahren und auch in den Jahren zuvor wahnsinnig viel in Bildung investiert und wahnsinnig viel für unsere Schulen getan. Und gleichzeitig bleibt auch noch eine ganze Menge zu tun. Und gleichzeitig ist es richtig, dass die Aufgabe an unseren Schulen immer herausfordernder wird, dass die Schülerinnen und Schüler vielfältiger wird und dass Bildungspolitik immer neue Antworten gibt. Vielleicht können wir einfach mal in den Kategorien diskutieren und das Schwarz-Weiß außen vor lassen, auch wenn am 28. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird. Dann kann man doch anerkennen, dass in dieser Legislaturperiode 4.350 neue Stellen für die Schulen geschaffen wurden, so viele wie in den vergangenen 30 Jahren nicht. Das kann man doch anerkennen, ohne damit zu sagen, dass damit schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Wenn man... Wenn man die Schwarz-Weiß-Kategorien verlässt, dann kann man doch auch über die Inhalte viel besser reden. Schauen wir uns den Bereich der Ganztagsschulentwicklung an. Da sind wir uns doch glaube ich, in diesem Hause einig, dass das eine wichtige Säule für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit ist. Da ist es doch gut und richtig, dass die Stellen für das Ganztagsschulprogramm in dieser Legislaturperiode innerhalb von nur fünf Jahren verdoppelt wurden verdoppelt worden. 1500 neue Stellen in diesem Bereich. es ist doch richtig, dass wir die ideologische Frontstellung beim Thema Ganztagsschule, die wir viele, viele Jahre in Hessen hatten, endlich überwunden haben. Es ist nicht mehr die Frage, was ist das richtige oder was das machende ist das allein seligmachende Konzept bei Ganztagsschulen, sondern das, was von den Schulträgern beantragt wird, wird genehmigt. Wenn das der Pakt für den Nachmittag ist, werden. Alle Anträge genehmigt, jetzt schon mehrere Jahre Und Wenn eine gebundene, rhythmisiert arbeitende Ganztagsschule beantragt wird, wird auch diese genehmigt. Das kann man doch endlich einmal zur Kenntnis nehmen und muss nicht weiter die Debatten führen, die man die letzten zehn Jahre geführt hat. Das Thema ist erledigt und gelöst. Jeder Antrag wird genehmigt, meine Damen und Herren. Jeder, Jeder Antrag wird genehmigt. Die wahren Gründe liegen doch woanders, warum es bei den gebundenen Ganztagsschulen nicht so schnell geht, wie wir Grüne uns das auch wünschen würden. Das liegt ganz stark daran, an der baulichen Situation der Schulen und auch an der pädagogischen Konzeption. Da reden wir doch darüber, wie können wir die Schulen in der pädagogischen Konzeption unterstützen. Reden wir auch darüber, wie können wir vielleicht die Schulträger. Herr Kollege Wagner, der Kollege Degen wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Es tut mir leid, ich muss Sie einmal unterbrechen. Wie sieht es aus? Nach dem Gedanken gern. Also nach dem Gedanken gern. Ich merke das. Dann kommst du also, wir reden Über das, was unseren Schulen wirklich weiterhelfen würde, und nicht diese alten, abgestandenen, ritualisierten Debatten, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Jetzt gerne die Zwischenfrage des Kollegen Degen. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner, für die Möglichkeit. Ist Ihnen bekannt, dass die Schulträger nur im Rahmen des von der Landesregierung Ihnen zugestandenen Stellen für Ganztag beantragen? Herr Kollege Degen, das ist mir selbstverständlich bekannt. Das ist bei jeder Landesregierung, egal wie man sie sich vorstellen oder wünschen mag, so. Es wird immer ein Kontingent von Stellen geben, das die Landesregierung zur Verfügung stellt und was anschließend die Schulträger nutzen. Die Frage ist, wie groß ist dieses Kontingent ist. Deshalb sind wir wahnsinnig stolz darauf, dass wir in dieser Legislaturperiode dieses Kontingent verdoppelt haben und 1.500 neue Stellen in diesem Bereich geschaffen haben. Wenn wir nicht schwarz-weiß diskutieren, dann reden wir vielleicht einmal darüber, dass neben dem Bildungsauftrag auch der Erziehungsauftrag von Schule immer wichtiger wird immer wichtiger wird. Unsere Schulen stehen vor der Herausforderung, teilweise elementare Sozialkompetenzen Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Es lohnt eine gesellschaftliche Debatte, warum Schülerinnen und Schüler diese Kompetenzen teilweise nicht mitbringen. Aber es ist so. Wir müssen unsere Schulen dabei unterstützen, auch dieser Herausforderung gerecht zu werden. Da ist es doch der richtige Ansatz, dass wir Lehrerinnen und Lehrer durch andere Berufe, durch andere Professionen bei dieser Aufgabe unterstützen und sie nicht allein lassen. Und deshalb ist es ein Meilenstein, ein Meilenstein, dass es erstmals in Hessen in Verantwortung des Landes 700 Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen gibt, die die Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Aufgabe unterstützen, damit Schulen den Bildungs- und dem Erziehungsauftrag viel besser gerecht werden können. Das ist doch die richtige Richtung, meine Damen und Herren. Dann ist es doch richtig, dass wir heute 900 Stellen mehr im Bereich der Inklusion haben, als wir sie noch vor fünf Jahren haben. Das heißt nicht, wir haben da alle Probleme gelöst. Nein, wir müssen da weiter auf den Weg gehen, den wir eingeschlagen haben, dass wir nicht an allen Schulen ein bisschen etwas machen und es nirgendwo richtig machen, sondern dass wir den Ansatz konsequent weiterverfolgen, dass die Schulen, die inklusiv arbeiten, auch die dafür notwendige Ausstattung haben. Und ja, da bin ich noch nicht zufrieden, was wir bislang erreicht haben, aber die Richtung stimmt, meine Damen und Herren, und auf dem Weg können wir weitergehen. Wenn wir aufhören, über Schwarz-Weiß-Debatten und über ritualisierte Debatten zu sprechen, dann kann man vielleicht auch den Blick auf die nächsten fünf Jahre legen, wie das weitergehen soll mit unseren Schulen weitergehen soll, weil wir sind noch lange nicht am Ziel Und Dann reden wir darüber, dass wir die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen brauchen. Nein, die Bedingungen, unter denen unsere Schulen arbeiten, sind nicht überall gleich. Deshalb müssen wir die Schulen besonders unterstützen, die mit einer heterogenen Schülerschaft mit sehr vielfältigen Schülerinnen und Schülern arbeiten. Und deshalb ist unsere Zielsetzung, dass diese Schulen multiprofessionelle Teams haben, wo Lehrerinnen und Lehrer, wo Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, wo Förderschullehrkräfte und gegebenenfalls weitere Professionen gemeinsam an der individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler arbeiten, damit wirklich alle Chancen haben, ihre Talente zu entfalten. Dann können wir vielleicht darüber mal reden, statt die alten abgestandenen Debatten hier zu führen. Dann können wir darüber einmal reden, wie das weitergeht mit der Ganztagsschulentwicklung weitergeht. Da bin ich sehr überrascht, dass in der landespolitischen Debatte von einigen Kräften überhaupt nicht wahrgenommen wird, was die Große Koalition im Bund beschlossen hat. Hessen wird in der nächsten Legislaturperiode des Hessischen Landtags den Rechtsanspruch auf Betreuung für Grundschulkinder zu erfüllen haben. Wir GRÜNE finden das ausdrücklich richtig, das haben wir sehr lange gefordert, das ist eine richtige Maßnahme der Bundesregierung, wenn sie hoffentlich endlich dann auch beschlossen ist und kommt. Aber das wird doch die Art, wie wir über Ganztagsschulentwicklung reden, entscheidend prägen. Das wird doch die Aufgabe sein, die diesen Hessischen Landtag beschäftigen wird. Und unser Ehrgeiz ist, dass Hessen eines der ersten Länder in der Bundesrepublik ist, was diesen Rechtsanspruch erfüllt. Das sind doch spannende Debatten, spannende Ziele für unsere Schulen und nicht der abgestandene Kaffee, der hier jedes Jahr wieder neu erzählt wird. Meine Damen und Herren. Und ja, wenn wir über multiprofessionelle Teams an unseren Schulen reden, dann reden wir auch über Verwaltungskräfte für die Schulen. Wir können noch über Jahre und Jahrzehnte so weitermachen, dass der eine auf den anderen zeigt. Das Land sagt, für die Sekretariate sind die Schulträger zuständig. Die Schulträger sagen, na ja, aber die müssen auch viele Verwaltungsaufgaben des Landes machen, dafür sind sie nicht zuständig. Und am Ende müssen Lehrerinnen und Lehrer auch diese Aufgaben machen, für die sie weder ausgebildet sind und für die sie, auch, die sie auch verständlicherweise gar keine Lust haben. Nein, multiprofessionelles Team heißt, dass in den nächsten Jahren, so wie wir Sozialpädagogen vom Land finanzieren, wir auch Verwaltungskräfte an den Schulen finanzieren. Das hilft den Problemen an unseren Schulen weiter und nicht die immer gleichen Debatten. Wir sollten weiter und stärker darüber reden, unseren Schulen mehr pädagogische Freiheit zu geben. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind hervorragend ausgebildet. Wir haben Standards, die zu erfüllen sind, was Schülerinnen und Schüler können, sollen können müssen. Deshalb können wir unseren Lehrerinnen und Lehrern in einem viel größeren Maß vertrauen, was die pädagogischen Konzepte angeht, ihnen viel mehr Freiheit geben sie natürlich auch gut dabei unterstützen. Denn mehr von dem bisherigen allein wird die Herausforderung an unseren Schulen nicht lösen. Wir müssen ihnen die Freiheit geben, tatsächlich individuell auf alle Schülerinnen und Schüler eingehen zu können. Dafür lohnt es, weiter bildungspolitisch zu arbeiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lieber Kollege Schwarz, schönreden macht auch durch penetrantes Wiederholen nichts besser. Ich hatte zunächst die Hoffnung, als Kollege Wagner ansetzte, formulierte so etwas, das klang so nach ein bisschen Problembewusstsein, aber die Rede selbst hat es dann doch nicht gehalten. Auch Sie sind der Versuchung erlegen, wieder, wie das schon die ganze Zeit läuft, wie vom Kultusminister von der schwarz-grünen Koalition. Sie versuchen es immer wieder erneut mit dem zentralen pädagogischen Grundsatz Lernen durch Wiederholung. Aber, da darf man nicht vergessen, auch durch penetrantes Wiederholen hilft Schönreden eben nicht weiter, genauso wie stures Auswendiglernen und Rezitieren nicht zum Lernerfolg führt, sondern auf Dauer nur Frust erzeugt. So sorgt auch das leierkastenförmige Herunterbeten statistischer Daten nicht dafür, dass ausreichend Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen unterrichten, und auch nicht dafür, dass kein Unterricht ausfällt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was Sie uns zeigen, ist die Institution gewordene Realitätsverweigerung. Da wir das hier angeblich von der Opposition immer nur so einseitig darstellen, will ich einmal Beobachter von draußen zitieren. Ich nehme einmal den Wochenkommentar von Burkhard Bräuning aus der Gießener Allgemeinen in der Woche des Schuljahres. Anfangs. Er zitiert zunächst zunächst. Am Montagmorgen wird Minister Lorz im Radio zitiert unsere Schulen starten so gut versorgt wie nie zuvor in das neue Schuljahr. Das haben wir auch heute wieder gehört. Dann geht es so weiter. Dann schreibt Herr Bräuning, am Montagabend erzählt ein Vater in kleiner Runde vom Start seines Sohnes ins neue Schuljahr. Der Junge hatte sechs Stunden Unterricht, alle bei Vertretungslehrern. Das ist sicher eine Ausnahme. Aber dass der Lehrermangel ein Thema ist, darüber sind sich vielerorts Lehrer und Eltern einig. Aber die Politiker feiern sich. Minister Lorz lobte beispielsweise pauschal die gute Ausstattung der hessischen Schulen. Man muss ihm zugutehalten, schreibt Herr Bräuning, dass er bislang nur wenige hessischen Schulen besichtigt hat. Sonst müsste er sich eigentlich schämen für diesen Satz. Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, das gilt aber nicht nur für den Minister, sondern es gilt insgesamt für das, was Sie hier vorführen. In Punkt 1 Ihres Antrags steht, und Kollege Schwarz hat ja auch darauf hingewiesen, der Bildungsfinanzierungsbericht 2017 konstatiert für Hessen pro Kopf Ausgaben für Bildung in Höhe von 1.495 €. Das ist richtig. Aber Zahlen sollte man nie aus dem Zusammenhang reißen. Wenn Sie den Bildungsmonitor 2018 aufschlagen, dort steht für, auf Seite 154 für das Land Hessen Ausgabenpriorisierung, 14. Platz. Hessen weist Bildung im öffentlichen Ausgabenverhalten die drittniedrigste Priorität aller Bundesländer zu. Die Relation der Bildungsausgaben pro Teilnehmer zu den Gesamtausgaben der öffentlichen Haushalte pro Einwohner fällt bei den Grundschulen, den allgemeinbildenden Schulen und den Hochschulen unterdurchschnittlich aus. Unterdurchschnittlich, Herr Kollege Schwarz, also, was wir festhalten müssen, und das knüpft dann die Debatte zum letzten Tagesordnungspunkt an, Hessen ist längst nicht mehr vorne. Sie haben unsere Schulen an das Ende der Skala gebracht. Sie lassen Schüler, Eltern und Lehrer im Regen stehen. Und es, bleibt dabei, es bleibt dabei, gesund beten hilft keinen Millimeter weiter. Der Kultusminister muss sein Motto Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen aufgeben und sich endlich den Realitäten stellen. Ja, man muss es wiederholen. Die richtige Dinge, Herr Kollege Schwarz, muss man wiederholen, damit es irgendwann auch ankommt. Der Kultusminister, die Koalition muss sich den Mängeln stellen, die für jeden sichtbar sind, und diese konzentriert beseitigen, unsere Schülerinnen und Schüler müssen beste Lernbedingungen vor Ort erhalten, und Lehrkräfte und Schulleitungen müssen endlich entlastet werden. Auch das ist ein wichtiges Thema. Die Lehrkräfte und die Schulleitungen werden nicht müde, die richtige Tatsache immer wieder zu berichten. Sie brauchen wieder mehr Zeit in den Schulen, um sich ihren Kernaufgaben zu widmen, nämlich unsere Kinder zu unterrichten. Sie müssen von dem Kontrollwahn dieser schwarz-grünen Koalition befreit werden, um wieder die Zeit zu haben, ihre Kernaufgaben zu bewältigen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Schwarz, das Thema Belastungen von Schülern, von Lehrern, von Schulleitungen ist eines, das wir hier immer wieder diskutieren mussten. Kleine... Es gab zuletzt die Kleine Anfrage des Kollegen Degen. Da hat der Kultusminister hier einmal aufgelistet, was denn die Klagen der Lehrerinnen und Lehrer sind. Gestiegenes Arbeitspensum durch Zunahme der dienstlichen Aufgaben, Einführung von Förderplänen, Lernstandserhebung, Kooperation mit außerschulischen Betreuungskräften, Mehraufwand durch Verwaltungstätigkeiten, Praxissemester, Mehrarbeit durch Inklusion, das sind in der Tat alles die Belastungen die geschildert werden und die sie an jeder Schule entdecken können die sie überall überprüfen können was ist der Kommentar des Kultusministers dazu in der Frankfurter neuen presse nachzulesen im großen interview am 19. Juni 2018 Viele Überlastungsanzeigen hatten aber auch schlicht den Zweck, Gehaltsforderungen der Lehrergewerkschaft zu untermauern. Meine Damen und Herren, das mag da vielleicht auch eine Rolle gespielt haben, aber das ist eine Missachtung dessen, was unsere Lehrerinnen und Lehrer, was unsere Schulleitungen in Hessen vortragen. Wir haben dieses Thema häufiger thematisiert, insbesondere im Schulausschuss. Wir haben zweimal beantragt, SPD und wir eine Anhörung zu diesen Problemen, die es angeblich ja nicht gibt, durchzuführen. Sie haben das abgelehnt. Wir haben dann diese Anhörung selbst durchgeführt. Ich muss sagen, ich habe in meinen zehn Jahren Zugehörigkeit zu diesem Parlament noch keine Anhörung erlebt, bei der es so einhellige Stellungnahmen gab. Es gab Facetten unterschiedliche Betonungen. Aber die Schilderung der Verhältnisse an den Schulen, die Sie verleugnen, die ist einheitlich gewesen. Wir haben das Ganze Veröffentlicht. Wir haben es gedruckt mit allen schriftlichen Stellungnahmen, mit dem Protokoll der Anhörung. Ich würde mir wünschen, dass Sie sich das auch einmal näher anschauen. Vielleicht haben Sie es schon getan, aber dann verstehe ich Ihre fortlaufende Realitätsverweigerung nicht. Ich darf einmal zitieren, Herrn Kollegen Stefan Wesselmann, den Vorsitzenden des VBE, Er hat gesagt: Heute Schulleiterin oder Schulleiter zu sein, bedeutet gleichzeitig die Aufgaben eines Managers, Geschäftsführers und Sachbearbeiters zu erledigen und das Ganze unter der eingangs geschilderten Erwartungshaltung von Politik und Eltern auf alle gesellschaftlichen Herausforderungen angemessen zu reagieren. Herr Bosse, Vorstandsmitglied der Vereinigung Bildungsfaktor Abitur Hessen, hat ausgeführt, wir haben ein annähernd unerträgliches Niveau an Belastung erreicht. Haben was dazu führt, dass wir in eine Art Überlebensmodus umschalten, nach dem Motto Mut zur Lücke. Was ist dringend und muss erledigt werden, das schaffen wir. Alles Unwichtige wandert einfach weg und wird nicht erledigt. Eine andere Stellungnahme bringt es exakt auf den Punkt. Das heißt dort, Schulleiterinnen und Schulleiter brauchen für die Arbeit für die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte ihrer Schulen Zeit. Sie brauchen aber nicht nur Zeit, sie brauchen auch einen Dienstherrn, der ihnen vertraut, dass sie für Schülerinnen und Schüler den besten Lernerfolg erzielen wollen. Sie brauchen keinen Dienstherrn, der sie ständig kontrolliert und mit immer neuen Vorgaben vermittelt, dass er ihre Kompetenzen anzweifelt. Meine Damen und Herren, das ist ein Schlüsselpunkt, um den es geht, Vertrauen, das offensichtlich diese Koalition, dass diese Landesregierung in ihre Mitarbeiter nicht hat. Sonst würden Sie auch nicht das Thema Selbstständigkeit der Schulen ständig zurückführen, wie das in den letzten fünf Jahren passiert ist. Fortschritte gibt es keine. Die Klagen gehen in die andere Richtung. Aber ich will noch einmal zurückkommen zu den Zahlen, Herr Kollege Schwarz. Die lieben Sie ja so, dass Sie sie immer vortragen. Schaut man sich die genannten Zahlen genauer an, dann erkennt auch der Laie, dass das Land Hessen längst nicht so gut dasteht wie vom Kultusminister behauptet. Vielmehr sind die Bildungsausgaben in Hessen im Gesamthaushalt von 26,8 im Jahr 2015, da hatte irgendwie noch eine andere Mehrheit einen Haushalt beschlossen bzw. fortgeschrieben, auf jetzt nur noch 25,2 zurückgegangen, von 26,8 auf 25,2. Das ist ein Thema. Aber wir kommen gerne auch noch zu den einzelnen Zahlen, Herr Kollege Bauer. Die Herr Kollege Reilich, der Kollege Schwarz wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Dann ist gut, er könnte den auch machen. Besprechen. Ja. Ihre Zahlen sind korrekt, das bezweifle ich gar nicht. Nur es ist beruhen auf einer selektiven Wahrnehmung. Differenziert betrachtet sieht das alles ein bisschen anders aus. Wir haben vorhin schon die Zahl gehabt: Hessen pro Kopf 1.495 €. Davon zahlt das Land Hessen 987, den Rest zahlen die Gemeinden und Gemeindeverbände. Da schmücken sie sich mit fremden Federn, ein Drittel kommt eben nicht vom Land. Schaut man sich die Staatsausgaben pro Kopf der Flächenländer in Deutschland an, dann liegt Hessen mit seinen 987 € hinter Baden-Württemberg mit 1.178 €, hinter Bayern mit 1.068 €, hinter Nordrhein-Westfalen mit 1.160 €, selbst Sachsen-Anhalt. Mit 1026 und unser Nachbar Thüringen mit 1.076 haben uns längst abgehängt. Dabei beziehen sich diese Ausgaben nur auf die Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen. Bei den anderen sieht es noch viel schlimmer aus. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Ich will zusammenfassend einfach zitieren, weil es auf den Punkt bringt, die Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Lehrerinnen und Lehrer im Bereich des Staatlichen Schulamtes in Gießen Sie hat gesagt, Minister und Staatssekretär verärgern viele Lehrkräfte an den Schulen in Hessen. Die Aussagen stellen eine massive Täuschung von Eltern, Schülern und Öffentlichkeit dar. Die Stimmung ist an vielen Schulen so schlecht wie nie. Und so ist es. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Kultusminister, Staatsminister Prof. Lotz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessens Schulen sind in herausfordernden Zeiten hervorragend aufgestellt in das neue Schuljahr 2018-19 gestartet. Diese Feststellung habe ich sinngemäß schon vor zwei Wochen öffentlich getroffen, schon damals zur großen Freude der Opposition in diesem Hause. Ich kann Ihre Aufregung ja auch verstehen, denn Sie hatten verständlicherweise darauf gesetzt, dass uns der Schuljahresstaat nicht so gut gelingen würde und Sie das im Wahljahr ausschlachten könnten. Die Enttäuschung darüber, dass es nicht so gekommen ist, muss man jetzt halt mit besonders markiger Rhetorik übertünchen. Aber die Fakten, meine Damen und Herren, die Fakten sprechen einfach eine andere Sprache. Und sie tun das in zweifacher Hinsicht. Erstens, Hessens Schulen sind ganz allgemein gut aufgestellt, denn sie verfügen über die beste Ausstattung mit Stellen und Personal, die es je in Hessen gegeben hat. Das ist einfach ein Faktum. 4.350 Stellen allein in dieser Legislaturperiode, der Abgeordnete Wagner hat das genannt, ja, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, aber es ist absoluter Rekord für alle Legislaturperioden, die es in Hessen je gegeben hat. Wie man mit solchen Rekordsteigerungen angeblich ans Ende der Investitionsskala rutschen soll, das wird wohl das Geheimnis des Abg. bleiben. Meine Damen und Herren, allein zu diesem Schuljahr haben wir 1.000 zusätzliche neue Stellen geschaffen. Und das, obwohl die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler um 2.000 zurückgegangen ist, ist es eben nicht so global betrachtet, dass wir sehr viel mehr Schülerinnen und Schüler jetzt schon bekommen hätten, über alle Schulformen und Jahrgänge hinweg. und es daher eine natürliche Entwicklung sei, dass man eben auch mehr Lehrerinnen und Lehrer dafür bräuchte, nein, mit den Schülerzahlen insgesamt hat das nichts zu tun, sondern 2.000 Schüler weniger, aber 1.000 Lehrkräfte mehr, das ist das Sinnbild der bildungspolitischen Anstrengungen dieser Landesregierung während der gesamten Legislaturperiode, nämlich kontinuierlich zu investieren in den Ausbau unserer politischen Schwerpunkte, in die Entlastung unserer Lehrkräfte und in die Stärkung unserer Schulen angesichts der herausfordernden Aufgaben, mit denen unsere Gesellschaft, ihre Schulen und die im Bildungsbereich Beschäftigten konfrontiert. Wir gewährleisten damit nicht nur die 105-prozentige Lehrerversorgung, die immer noch einmalig in Deutschland ist, sondern der Abg. Schwarz hat es bereits erwähnt, 38.000 Lehrerstellen brauchen wir für die Grundunterrichtsversorgung, also die Abdeckung dessen, was in den Stundenplänen vorgesehen ist. 54.000 haben wir mittlerweile im Einsatz. Und diese 16.000 Stellen, diese 16 Stellen die investieren wir ganz bewusst für all das, wo unsere Schulen heutzutage auch gefordert sind, weil wir ja sehen, dass Schule heutzutage sehr viel mehr leisten muss als früher. Das hat aber nichts mit irgendwelchen Ideen aus dem Kultusministerium zu tun, meine Damen und Herren, sondern das ist einfach Ergebnis der gesellschaftlichen Entwicklung und dem tragen wir mit unseren Investitionen Rechnung. Es ist aber auch zweitens wahr, meine Damen und Herren, und jetzt will ich meinen Beitrag dazu leisten, das Bild nicht nur in Schwarz und Weiß zu zeichnen, die Lage an sich ist eine Herausforderung. Das können Sie im Moment auf allen Kanälen hören, sehen und lesen, ob das jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung oder in den Verlautbarungen des Deutschen Lehrerverbandes ist. Der allgemeine Fachkräftemangel in Deutschland hat auch vor dem Lehrerberuf nicht Halt gemacht. deswegen stellt die Gewinnung qualifizierter Lehrkräfte zurzeit in ganz Deutschland ein Problem dar, das natürlich auch keinen Bogen um Hessen macht. Deshalb ist auch bei uns die Lage angespannt und wird es auf absehbare Zeit bleiben. Und deswegen, meine Damen und Herren. Bin ich zuallererst einmal dankbar. Das möchte ich ja auch zum Ausdruck bringen. Ich bin dankbar all denen, die mitgeholfen haben, dieses Schuljahr trotzdem so erfolgreich zu starten. Ich bin dankbar den Gymnasial- und Haupt- und Realschullehrkräften, die sich in unsere Weiterbildungsmaßnahme zum Grund- und Förderschullehramt begeben haben. Ich bin dankbar den Referendaren, die erstes Staatsexamen in einem anderen Lehramt gemacht haben, aber jetzt ihr Referendariat als Grundschullehrer absolvieren. Ich bin dankbar den Lehrkräften, die früher aus der Elternzeit zurückgekehrt sind den bemerkenswert vielen Teilzeitkräften, die sich zu einer Aufstockung ihrer Stunden bereit erklärt haben, den älteren Lehrkräften, ihre Pensionierung hinausschieben. Was ist denn daran schlimm, wenn erfahrene Lehrkräfte, wenn sie wollen und können, noch ein bisschen länger unterrichten in unseren Schulen? Ich will ausdrücklich betonen, ich bin auch sehr dankbar den aktiven Grundschullehrkräften, die etwa die, die aus den anderen Lehrämtern kommen, also natürlich pädagogische Vorbildung mitbringen, aber nicht in diesem spezifischen Bereich, die sie an die Hand nehmen und ihnen beim Einstieg helfen. Nicht zuletzt möchte ich auch erwähnen, den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Bildungsverwaltung die alle erdenklichen Anstrengungen unternommen haben, um möglichst viele Lehrkräfte für Hessen zu gewinnen. Aber, meine Damen und Herren, ich darf auch als Ergebnis all dieser Anstrengungen festhalten, wir sind deswegen eben auch in einer anderen Lage, und zwar in einer sehr viel besseren als die meisten anderen Bundesländer. Deswegen finden Sie in den gerade bundesweit kursierenden Horrormeldungen so gut wie keine Beispiele aus Hessen. Deswegen zählt Herr Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, das ist schon erwähnt worden, in seiner Liste der vom Lehrermangel betroffenen Bundesländer Hessen als einziges großes Flächenland nicht auf. Das, meine Damen und Herren, hat etwas mit der Politik, mit unserer Politik der vergangenen Jahre zu tun. Wir haben nämlich keine Lehrerstellen abgebaut, auch dann nicht, als die Schülerzahlen noch am Zurückgehen waren. Wir sind dafür teilweise kritisiert worden nach dem Motto, wir hätten keinen Mumm zum Sparen. Wir haben kontinuierlich eingestellt und übrigens auch ausgebildet. Deswegen haben wir jetzt auch mit knapp 46 Jahren eine der jüngsten Altersdurchschnitte von Lehrerkolleginnen in Deutschland und müssen nicht noch zusätzlich vor einer großen Pensionierungswelle Angst haben, wie in anderen Bundesländern. All das, meine Damen und Herren, zahlt sich jetzt aus. Bevor jetzt wieder die Litanei losgeht, würden wir uns der Realität verweigern, nur weil die Realität nicht so schwarz ist, wie Sie sie aus wahlkampftaktischen Gründen gerne hätten. Das alles bedeutet nicht, dass wir uns selbstzufrieden zurücklehnen können. Das tun wir auch nicht. Das bedeutet nicht, dass wir in unseren Anstrengungen nachlassen dürften. Das tun wir auch nicht. Wir sehen die Herausforderungen auch für die Zukunft, und wir arbeiten daran, wie wir uns ihnen stellen können. Aber wir haben ja morgen noch einen Setzpunkt der LINKEN. Da wird es um die Zukunft des Lehrerberufs und gerade auch um die zukünftigen Lehrerbedarfe gehen. Deswegen, ich freue mich schon auf diese Diskussion will ich es vor heute hierbei bewenden lassen. Mir ist aber eines heute noch sehr wichtig, meine Damen und Herren, und das hat auch mit unserer Politik in dieser Legislaturperiode zu tun. Wir wären ja in einer sehr viel komfortableren Lage, was die Stellenbesetzung anbetrifft, wenn wir nicht so viele zusätzliche Stellen in den letzten vier Jahren geschaffen hätten. Aber das haben wir gerne getan. Das war uns wichtig, wegen unserer politischen Schwerpunkte. Und dann schauen Sie einmal, wo haben wir denn investiert Wir haben investiert in den massiven Ausbau der Ganztagsangebote, in die Unterstützung von Schulen mit einer besonders heterogenen, mit einer besonders herausfordernden Schülerklientel, in die Integration von zugewanderten jungen Menschen und in die Förderung der Bildungssprache Deutsch. In all diesen Bereichen haben wir unsere Investitionen mehr als verdoppelt, mehr als verdoppelt in einer einzigen Legislaturperiode alles was der opposition dazu einfällt, weil an den Schwerpunkten kann sie auch nicht wirklich was kritisieren, Sie sagt, wenn wir dran gewesen, sind, dann hätten wir es verdreifacht. Na schön, okay. Wir haben die sonderpädagogische Unterstützung auf ein Rekordniveau gebracht. Ja, wir würden auch gerne noch mehr Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen einstellen. Deswegen geben wir uns alle Mühe, noch mehr junge Menschen für das Förderschullehramt zu gewinnen. Wir stellen schon seit Jahren noch alle ein, die wir bekommen können. Damit fahren wir unsere sonderpädagogische Unterstützung der Schulen kontinuierlich nach oben. Die sozialpädagogische Unterstützung, auch das hat Herr Wagner schon angesprochen, haben wir jetzt zum ersten Mal flächendeckend in Hessen eingeführt und uns damit auf den Weg gemacht zu multiprofessionellen Teams eben gerade damit unsere Lehrerinnen und Lehrer entsprechende Unterstützung bei der Erfüllung ihrer herausfordernden Aufgaben bekommen. Das alles sind bewusste Investitionsentscheidungen gewesen aus den letzten Jahren. Das alles hat diese Legislaturperiode geprägt. Und mit all dem, meine Damen und Herren, tragen wir auch zur Bewahrung der Grundwerte unserer Gesellschaft bei, die auch, ich habe das Wort vorhin mit einem Uhr mitgehört, die auch, ja, wesentliche Grundlage unserer bildungspolitischen Philosophie sind, nämlich Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. Dafür steht diese Landesregierung seit vier Jahren ein, meine Damen und Herren, und dafür wollen wir auch gerne in den nächsten fünf Jahren Verantwortung übernehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.